So, wir sind wieder live. Live mit unserer Huntington Themenwoche auf Instagram und ich freue mich, wenn wieder viele Leute dazu stoßen hier in unserer dritten Folge zur Huntington Krankheit und diesmal mit der Michaela Winkelmann. Das ist die vorsitzende, die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington Hilfe. Und für alle die, die vorher vielleicht noch nicht zugeguckt hatten, wir haben angefangen am Dienstag mit dem Professor Landwehrmeier darüber zu sprechen, was denn die Huntington-Krankheit ist. Und er hat uns da schon ein bisschen was erzählt davon, dass es eine verehrbare neurodegenerative Erkrankung ist, die äh, in, um das 40. Lebensalter ausbricht und dann innerhalb von ungefähr 20 Jahren zum Tod führt. Diese Krankheit ist, äh, ja wie schon beschrieben, ähm, unheilbar und trotzdem ist sie in Deutschland mehr oder weniger unbekannt. Und der Mai ist der Huntington Awareness Monat und wir wollen zusammen mit unseren Gesprächspartnern dafür sorgen, dass die Huntington Krankheit ein bisschen mehr bekannt wird unter den Leuten. Ich schaue mal, ob meine Gesprächspartnerin Schon dabei ist, ob sie ja, ich sehe, ich hole sie mal dazu. So, da, hallo, Michaela. Ja, hallo, Joachim, ich grüße dich. <lacht> sehr gut, das heißt, du hörst mich, ich sehe dich und höre dich. Das heißt, es hat alles gut technisch geklappt. Super, Technik steht, sehr gut. Super, dann vielen Dank, dass du auch mit dabei bist. Du hast ja wahrscheinlich gestern und vorgestern uns auch schon verfolgt. Und ähm, wir haben da schon verschiedene Facetten der huntington krankheit beleuchtet und heute wollen wir nochmal eine dritte beleuchten. Also nicht nur, was ist die Krankheit, äh, wie geht es den Betroffenen, sondern wie ist denn die Situation in Deutschland. Und das geht natürlich am allerbesten mit der Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Huntington Hilfe, die da den besten Überblick darüber hat. Ich gehe mal einmal hier kurz rüber und machs es mir bequem, damit äh, die Kamera nicht so wackelt. Und ähm, ja, ich habe dich gerade schon vorgestellt, du bist die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Huntington Hilfe und äh, ihr schreibt auf eurer Webseite, also, ihr versteht euch als Selbsthilfeorganisation für die Huntington-Krankheit und auch nicht nur für Leute, die die Huntington-Krankheit haben, sondern auch deren Angehörige, Experten, Mediziner, Therapeuten und alle, die irgendwie in Berührung mit der Huntington-Krankheit kommen und deren oder einfach Interessierte. Ähm Jetzt würde ich mal gerne von dir wissen, wie viele äh, Menschen in Deutschland sind denn von der Huntington-Krankheit betroffen und wie, welches Ziel habt ihr als Verein? Ja, also erst einmal vielen, vielen Dank, dass wir die Gelegenheit haben, als Deutsche Huntington-Hilfe oder auch in dieser Woche mit dir, mit dem DZNE, diese Themenwoche zu machen. Das hätten wir uns ja vor knapp zwei Wochen auch noch gar nicht erträumt. Also vielen Dank für die Gelegenheit erstmal und über diesen Kanal, dieses Medium ist für uns neu. Dann probieren wir alle super gerne aus. Machen wir gerne mit. Du hast gesagt, ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington helfer das ist genau richtig. Ich bin jetzt im Vorstand schon seit 2014. Im Vorsitzende bin ich seit 2017. Das ist ein Ehrenamt, möchte ich erstmal dazu sagen. Also das mache ich nebenher, neben meinem Hauptjob. Mach es aber mit total viel Herzblut, weil ich auch selber aus einer Huntington familie komme. Ähm, selber auch das miterlebt habe, als Kind, als Teenager, als junger Erwachsener, wie das ist, eine Huntingfamilie familie aufzuwachsen. Äh, habe da meine eigenen Erfahrungen gemacht und die möchte ich einfach auch gerne weitergeben. Und dafür habe ich mich für dieses Amt entschieden. Ähm, die Deutsche Hunting-Hilfe. Du hast gerade gefragt, wie viele Betroffene gibt es eigentlich in Deutschland? Das war die Frage. Ähm, die Zahlen schwanken. Man weiß es nicht so genau. Ich höre immer wieder 10.000. Die Bandbreite liegt aber zwischen 8 und 14.000 Erkrankten, die kennen wir nicht so genau, das sind immer Schätzungen, Hochrechnungen von unseren Ärzten und Wissenschaftlern. Und wie du hast auch schon gesagt, es geht nicht nur um die Betroffenen, sprich die Erkrankten, sondern auch um die ganzen Familien. Und wir rechnen neben den 10.000 Betroffenen etwa mit fünfmal so vielen Menschen in Deutschland, die entweder das Risiko haben, sprich also die direkten Kinder von denen sind oder die auch wissen dass sie das Gen haben, die heute noch keine Symptome zeigen, die Genträger sind, Mutationsträger sind. Und äh, das sind nochmal etwa 40.000 in Deutschland. Also schon, wir würden Stadien füllen, wenn wir die alle mal zusammenbringen würden. Okay, und ja. du hast ja eingangs gesagt, also ungefähr 10.000. Auf der Webseite steht, ihr habt 1.700 Mitglieder ungefähr. Das ist ja schon ein ganz ordentlicher Prozentsatz. Ich glaube, das wird man bei keiner anderen Krankheit äh, ungefähr sehen, an so ein hoher Prozentsatz dass du, dass du an Leuten. Ja, also ich sage, also das ist richtig, genau. also wir sind als Verein Deutsche Handdenken Hilfe bundesweit aktiv, haben etwa 1.700 Mitglieder aktuell. Das runter sind Betroffene, wie Familienangehörige, aber auch Ärzte, Forscher und Therapeuten, okay. auch Pflegeeinrichtungen sind bei uns Mitglieder. Und so gesehen, gerechnet gegen die 10 plus x 1000, die nicht Mitglieder sind, da sehe ich es eher umgekehrt und sage, uns fehlen noch ganz viele Mitglieder und wir haben noch Platz in unserer Mitgliederliste vor viele weitere. Natürlich freuen wir uns über die, die wir erreicht haben, aber auch andere sind noch immer herzlich willkommen und können sich als gemeinnütziger Verein stehen wir allen zur Seite und zur Verfügung und mit Rat und Tat zur Seite. Genau. Wir haben ja gestern von der Alina schon gehört, die Community der Huntington-Erkrankten ist sehr stark und sie hat da auch immer wieder die Deutsche Huntington-Hilfe erwähnt. Welches Ziel habt ihr denn? Also was? Wollt ihr denn geben den Leuten? Ja, auch da möchte ich gerne noch einmal aushören. Ähm, die, die Deutsche Handchenhilfe wurde bereits 1970 gegründet. Das ist jetzt über 50 Jahre schon alt. Und äh, wir, das war, war eine, eine Gründung damals aus, aus Betroffenen, aus Familien, aber auch schon damals aus Ärzten, die das ins Leben gerufen haben. Und einfach um eine Anlaufstelle zu bieten und Aufklärung zu betreiben für die Hunting Erkrankung. Und dafür zur Verfügung zu stehen. Also unsere wesentlichen Aspekte sind die Selbsthilfe, eine Anlaufstelle zu sein, auch regional vertreten zu sein, wo Menschen sich Informationen holen können. Wir haben auch eine bundesweite Geschäftsstelle, wo man sich individuell beraten lassen kann. Und darüber hinaus sind wir auch politisch aktiv. Wir sind die Patientenvertretung, Interessensvertretung für die Hunthinken-Gemeinschaft in Deutschland. So also haben wir unter anderem auch den Sitz im im GBA, in dem Arzneimittelausschuss, als Patientenvertreter für huntington oder wann immer äh, uns äh, suspekte Geschichten zu Ohren kommen, dann sind wir da und äh, sorgen dafür, dass diese Missstände einfach aufgeräum aufgeräumt werden und behoben werden. Ja. Das sind unsere wesentlichen Punkte, unsere wesentlichen Ziele. Wir haben ja gestern den Fall von Alina gehört und sie hat uns beschrieben, wie äh, sie mit der huntington krankheit umgeht, welche Probleme es gibt und... Äh, all das drumherum in der Familie. Was ist denn bei euch? Also was ist die, die, die Sachen, mit denen sich die Menschen tagtäglich an euch wenden? Mit welchen Problemen haben die Huntington-Erkrankten und die Angehörigen zu kämpfen? Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, wir werden häufig zum ersten Mal kontaktiert, wenn wirklich das Thema Huntington-Diagnose in einer Familie neu aufkommt. Noch immer ist es so, dass in den Familien wenig über Huntington gesprochen wird und dass doch viele überrascht sind und dass quasi neue, neue Fälle, neue Familien auftauchen, die von Huntington nicht viel wissen. Wenn wir dann zwei-, dreimal nachfragen, kommen wir dann doch dazu, dass wahlweise der Opa, die Oma schon Anzeichen hatte, wo wir darauf deuten würden. Es gab auch schon in früheren, ähm, in früheren Generationen die Huntington Erkrankheit oder Anzeichen dafür, die vielleicht nicht richtig diagnostiziert wurden. Und, und die Familien kommen zu uns, suchen Rat, suchen Anlauf, sind vermutlich erstmal am Boden zerstört in häufigen Fällen und brauchen erstmal Orientierung. Und ähm, was wir auch immer haben, ist ein offenes Ohr und ein offenes Herz für diese Menschen, äh, um ihnen zu zeigen, dass sie eben nicht allein sind mit diesem Schicksalsschlag, ähm, um damit klarzukommen. Wir informieren die Familien und äh, geben ihnen auch häufig sind Fragen, die wir erhalten. Wo sind denn Ärzte? An wen kann ich mich wenden? Äh, mit wem kann ich mal reden? Wer sind Austauschpartner für mich? Aber auch schon sehr konkrete Fragen äh, können da sein in Richtung wie, be wie bekomme ich eine Erwerbsminderungsrente, einen Schwerbehindertenantrag? Was steht mir zu? Wo bekomme ich finanzielle Hilfe? Ähm, bis, bis hin, also neben der, der Versorgung. Auch ja, mentale Unterstützung. Ähm, wie komme ich mit meiner Situation klar? Was mache ich und wie gehe ich mit meinem Arbeitgeber um? Das ist wirklich eine breite Palette an Fragen, an Themen, die da zu uns kommen. Und wir freuen uns für je, über jeden, der zu uns findet, haben da wieder das offene Ohr, und nehmen uns ganz viel Zeit für die Gespräche, hören zu. Und das wird auch für die Familie immer wieder sehr gern angenommen, dass wir einfach mal da sind, dass wir verstehen, dass man nicht groß, groß erklären muss, sich seine Situation erklären muss, sondern dass da jemand ist, der der weiß, worüber man spricht. Und der einfach mit, mit Rat und Tat zur Seite steht. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Was, äh, was sind denn die Hauptanliegen? Also geht es eher um die Physis, also darum, äh, Ratschläge im äh, Gesundheitsbereich zu geben oder äh, Mediziner zu vermitteln? Oder ist es doch auch viel ja, seelische Probleme, die dann die Psyche belasten? Beides, genau. Also... also noch immer stellen wir auch fest, es ist das Jahr 2021 und dass ähm, Hausärzte mit Huntington nicht viel anfangen können. Das kann ich auch verstehen. Jeder einzelne Hausarzt hat bei einer seltenen Erkrankung, weiß nicht, einen Patienten, zwei, wenn überhaupt, oder er kennt eine Familie vielleicht, oder hat Huntington mal im Studium gehört. Ähm, das heißt, der einzelne Hausarzt hat nicht das aktuelle Wissen. Ähm, blöderweise es sind dann auch einige darunter, die dann nicht weiter ver verweisen. Es gibt Huntington Zentren, es gibt eine deutsche Huntington Hilfe. Ähm, da fällt es den Familien wirklich schwer, den richtigen den erstmal den Einstieg zu finden in die Hilfe, die ja vorhanden ist. Ähm, ja, dann kommen auch wirklich die Familien zu uns wollen medizinischen Rat, den können wir nicht geben. Wir können nicht zu Medikamenten Tipps geben. Das steht uns einfach fern. Wir können auch gar keine Ferndiagnose machen. Das geht alles nicht. Dann können wir schon, was wir haben, wir haben eine Datenbank und unsere lokalen Kontakte, regionalen Kontakte, können dann diese vermitteln. Äh, Aus also der Institut in Stuttgart, in der Region Stuttgart, wer sind denn hier Neurologen, die mit Huntingen Erfahrung haben? Wir empfehlen ja auch nicht, wir sagen nur, wer Erfahrung hat. Natürlich muss jeder seine eigene Erfahrung mit dem jeweiligen Arzt dann machen oder wo sind Therapeuten, wo sind Pflegeeinrichtungen. Da können wir Kontakte vermitteln, das machen wir auch. Ähm, ja, das kommt, das kommt, da kommen recht viele Anfragen. Und natürlich verweise ich immer auch wieder an die Huntington Zentren, wo halt auch wirklich neben den regionalen ähm, Ärzten, Therapeuten auch dann die Experten zu finden sind. Da vermitteln wir dann die Kontakte hin. Ja, ähm, also, ja, medizinisch, also, ja, aus der Richtung kommen Fragen. Ähm, die psychischen Geschichten, ähm, was, was bei uns aufkommt, das ähm, verwundert vielleicht einen oder anderen in der Runde hier, ähm, Notfälle. Also wirklich zu den, ähm, zu den Symptomen der handigen erkrankung gehören ja auch Aggressivität. Und mhm. das kann wirklich sein, dass Familien so lange das hinausgezögert haben, dass das aggressive Verhalten so schlimm wird, dass die Familie einfach nicht mehr weiter weiß, was kann ich jetzt machen mit meinem, mit meinem Erkrankten. Ich halte die Situation zu Hause nicht aus, der tyrannisiert uns alle und, und lässt, oder lässt aber keine Hilfe zu, weil er selber die Krankheitseinsicht fehlt. Ähm, solche schweren Fälle haben wir durchaus auch, da können wir ja aus der Zentrale, aus, aus Duisburg jetzt nicht helfen, aber wir haben dann die regionalen Kontakte, wissen, wohin man die Leute vermitteln kann, bis hin dazu, wir holen jetzt einfach die Polizei und wir helfen ihnen da aus der Situation. Das sind dann die, ähm, die, die schon ganz, ganz schweren Fälle ähm, dazwischen, diese psychischen oder auch einfach so Leute, die, die, die, die nicht mehr weiter wissen, die auch wirklich am Telefon in Tränen ausbrechen, das kommt vor. Ähm, die mit der Situation überfordert sind und einfach mal jemanden brauchen, der zuhört. Und das funktioniert dann auch ganz gut, dass wir dann für die Leute da sein können. Oder auch wirklich mal und wir reden nur mal eine Stunde. Das hilft. Also man kriegt ja mit und gestern haben wir es auch gehört, es ist ja noch viel mehr eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft als bei anderen Schicksalsschlägen. Also da ist es ja natürlich so, dass wenn was passiert, die Familie immer mitleidet. Aber in dem Fall ist das Mitleiden ja sogar noch höher oder noch gravierender, weil es ja durch die Verehrbarkeit sehr gut sein kann, dass man selber als Angehöriger auch betroffen ist. Wie, ähm, ja, wie geht es in den Familien dann vor? Also wie ist, äh, was kriegen Sie so mit, wie die Krankheit die Familien verändern? Also in einer Familie nehmen wir wahr, dass neben dem Erkrankungen, sich vieles dreht dass jeder andere Familienangehörige seine eigenen spezifischen Bedürfnisse hat. Dass ein Angehöriger in eine, aus der Partnerschaft, die verändert sich. Er hat den Ansprechpartner nicht mehr, mit dem er den Austausch machen könnte. Wie gehen wir mit Problemen, mit Situationen um, das funktioniert nicht mehr so gut. Eigentlich dann, wenn es genau nötig wäre. Man hat die Situation, dass man Anträge stellen muss, wo man gar nicht darauf vorbereitet ist als Angehöriger. Ärzte alles organisieren. Das ist eine große, große Aufgabe für Angehörige. Wir haben die, die Kinder oder die jungen Menschen in Huntington Familien, die, die zusehen, wie das erkrankte Elternteil fortschreitend weiter erkrankt und wie man die Sprache verliert, wie man nicht mehr in der Lage ist, zu, zu sprechen, zu schlucken und selber dadurch den Spiegel vorgehalten bekommt, wie man eventuell selber enden könnte. Das ist für Kinder eine super schwierige Situation. Dann kommen wir in die Konstellation. Das gesunde Elternteil macht sich Sorgen um die Kinder. Die Kinder wollen über ihre eigene Zukunft äh, Entscheidungen treffen. Lebensplanung steht an. Was mache ich mit Thema Kinderwunsch? Äh, frage ich Familienplanung. Wie rede ich mit meinem Partner? Da hat jeder so viele äh, verschiedene Fragen. Ich möchte gar nicht über Schwiegereltern und sonstige Menschen drüber nachdenken, die auch noch in diesem Umfeld, diesem sozialen Umfeld von Handeln, Familien mit dabei sind und alle ja wichtig sind um die Familie drumherum, aber auch jeder Unterstützung braucht und sie auch suchen sollte. Ja, Familienplanung wäre das nächste Thema gewesen, worauf ich eingehen wollen würde. Ist ähm, Genau, also man, man vererbt es. Ähm, ja, wie, wie viel nimmt das ein in Familienleben? Die Frage nach, äh, sollen wir Kinder kriegen oder nicht? Also, der, der ursprüngliche Kinderwunsch Familienplan ist mit einer Diagnose hunting oder mit dem Risiko hunting dahin. Ähm, jeder hat dann für sich oder also sich in der Partnerschaft dann die Frage, die Herausforderung erstmal zu sortieren und zu, zu ja, Möglichkeiten auch kennenzulernen, was will ich? Will ich überhaupt noch Kinder? Kann ich meinen Kinderwunsch ausleben? Ähm, welche Möglichkeiten gibt es? Wäre eine Adoption für uns eine Möglichkeit? Ähm, wollen wir trotzdem Kinder über natürlichen Weg, weil wir wissen, in 30, 40 Jahren, wenn das Kind mal soweit sein könnte, das Kind dem kann ja auch selber auch gesund sein, ähm, bis dahin ist die Forschung soweit, dass man da gut, gut was machen kann, ähm, da, da muss sich jedes Paar für sich entscheiden. Und da, das ist immer wieder auch ein heiß diskutiertes Thema in Foren, äh, mhm. weil es da so viele Meinungen zu gibt. Und man, bis vom Hinzu, ihr dürft euch nicht vermehren was man hört bei genetischen Erkrankungen, was ja wirklich auch im Nationalsozialismus auch ein großes Thema war, dass zum Teil Huntington Erkrankte oder Menschen mit Erberkrankungen, darunter auch Huntington, wirklich gelistet war, dass die, da wo die wurden zwangssterilisiert oder die durften einfach keine Kinder bekommen. Und das Thema ist wirklich immer noch ein großes Diskussionspunkt in der Gesellschaft. In Deutschland ist es leider so, ähm, dass sie den, den jungen Paaren wenig Möglichkeiten zur Verfügung stehen, gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Es gibt ja sogenannte Möglichkeiten als pränatale Diagnose, sprich, die Frau ist heute schon schwanger und man würde untersuchen, ob denn das Kind im Mutterleib, ob das dann die Veranlagung trägt oder nicht trägt, genetisch, und dann kann man dann entscheiden, ob man die Schwangerschaft vorsetzt, fortsetzt oder nicht. Das ist in Deutschland bei Huntington verboten, weil es einfach eine spät manifeste Krankheit ist ist, so heißt das, also spricht erst wird erst im späten Erwachsenenalter ausbrechen, daher in Deutschland nicht möglich. Der andere Weg, also im Ausland wird das gemacht und das ist auch unsere Empfehlung, wo wir dann auch Leute oder Paare hinvermitteln ins Ausland, was leider, leider schade ist, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Der andere Weg ist die sogenannte künstliche Befruchtung, Präimplantationsdiagnose. Auch da kann man in Deutschland über eine Ethik, Antrag, kann man das für Hunting ein jeweiliges Paar, kann eine Ausnahme für sich beantragen, kann dann künstlich befruchtet werden, sprich es werden dann nur die ähm, Embryonen eingesetzt, die das Hunting die nicht in sich tragen und da dann kommt dann die Schwangerschaft zustande. Das ähm, ist sehr kostspielig, die Paare müssen das alle selber zahlen in Deutschland, es gibt leider keine finanzielle Unterstützung ähm, von staatlicher Seite, von Krankenkassen, wird nicht übernommen, weil also sind das ja im Grunde sind das ja sehr gesunde menschen die können ja kinder zur welt bekommen sie wollen halt nur gesunde kinder sie wollen keine blauäugigen keine blonden kinder sie wollen gesunde kinder ohne hunting mutation wird leider nicht nicht nicht, nicht bezahlt und es ist halt auch es ist eine anstrengung auch für die paare diesen weg zu gehen und das dauert wie oft mehrere versuche mehrere jahre und kostet 10 20.000 20 noch mehr euro also Kinderplanung ist ein großes Thema, ja. Da, da sind wir da, als Huntington Hilfe, die Paare aufzuklären, die Möglichkeiten zu erklären, aber gleichermaßen auch den Kontakt zu vermitteln. Also wir kennen viele Paare, die den einen oder anderen Weg gegangen sind, sei es sich gegen Kinder zu entscheiden, über den natürlichen Weg Kinder zu bekommen oder auch den PND-Weg im Ausland, PED-Weg. Da, da haben wir die Möglichkeiten, Adoptivkinder, da können wir die, die Kontakte herstellen. Das ist dann auch noch für die Leute sehr angenehm mal die verschiedenen Gesicht sichtweisen zu hören und dann für sich selber eine Entscheidung treffen zu können. Ja, und da geht es dann ja um die Zukunftsplanung, ob man mitunter ja auch seinen Nachkommen das zumuten will, äh, vielleicht das mutierte Gen zu tragen. Genauso stellt sich ja vielleicht auch innerhalb der Familie die Frage, äh, ja, wo kommt das denn her? Und vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, durchaus ja auch so eine Schuldfrage, die im Raum stehen kann. Also gibt es so welche Fälle, ist das dann, ähm, fragt man dann Mama und Papa, ja warum denn? Ja, die gibt es ganz bestimmt. Also gerade in solchen Familien, in denen vorher nicht über Handhinken gesprochen wurde, ähm, in, in meiner Familie ist das so, meine Eltern waren nicht von meinen Großeltern informiert, dass mein Opa Handhinken hatte. Ähm, ich habe lange Jahre geglaubt, mein Opa ist an einem Motorradunfall gestorben. Und wir haben erst später die Unterlagen gefunden, dass mein Opa Diagnose Huntington hatte. Das war noch, die, das, diese Briefe waren datiert vor meiner Geburt. Man hätte es meinen Eltern mitteilen können. Und natürlich machen sich die Eltern dann Sorgen. Oh je, ähm, hätte ich das gewusst, wäre ich nicht auf der Welt. Wobei ich selber sage, ich bin super gerne auf der Welt. Ich bin froh, dass ihr es nicht gewusst habt. Ähm, aber natürlich die Frage ist, ähm, oder auch der, der, der Betroffene, wenn ich das Kind, an dem Kind, dem Kind mein mutiertes Gehen weitergegeben habe, das sind Schuldgefühle, ja natürlich, aber es ist letztendlich eine Laune der Natur und keiner macht das absichtlich und keiner will das. Und ähm, es ist definitiv nachvollziehbar, ein Stück weit unbegründet, wenn man logisch drüber nachdenkt, aber die Psyche spielt dann da ein Spiel und äh, es ist ganz bestimmt ein Thema, ja. Dass sich die Sorge, die Sorge der Eltern, ich habe mein Kind da nicht beschützen können, äh, ist ganz bestimmt gegeben. Also wir haben gestern ja von Alina erfahren, also sie hat so ein bisschen so beschrieben, als wäre die Familie dadurch enger nochmal zusammengerückt. Was ist denn, also das ist für den Fall natürlich super schön, aber was ist denn jetzt äh, aus deiner Sicht, äh, wo du ja so viele Fälle kennst? Äh, das Normal, ist das der Normalfall, dass die Familie enger zusammenkommt? Also es gibt, die Bandbreite ist unendlich, aber ähm, es gibt viele Familien, die mit der Situation so sehr überfordert sind, dass sie nicht in der Lage sind, darüber zu sprechen, über diese, diese, diese schlimme Erkrankung in ihrer Familie, wie es jedem Einzelnen, damit gibt es, das ist wirklich schwer, darüber zu sprechen, mit Kindern darüber zu sprechen, ähm, diese Offenheit zu haben, diesen Mut zu haben, darüber zu sprechen, diese ja, sich zu öffnen. Das ist leider selten der Fall, oder wie, ja, wir würden es gerne mehr sehen, gerne öf äh, öfter sehen, wir nehmen eher wahr, dass noch immer die Familien auch mit also nach außen schon gleich gar nicht ähm, mit darüber über Huntington sprechen, aber auch ähm, innerhalb der Familie wird wenig gesprochen. Wie ist das denn mit, äh, also nicht nur innerhalb der Familie, sondern außerhalb der Familie? Es gibt, das, äh, es gibt die Gesetzeslage in Deutschland, die sagt, man darf aufgrund seiner Gene nicht benachteiligt werden. Wenn ich jetzt aber auf Instagram überall poste, äh, ich bin Huntington-Genträger und jemand sucht danach als Arbeitgeber, suche ich mir einen gesunden oder suche ich mir einen mit Huntington-Mutationen? Ja, also schwierig, auch wenn es nicht sein darf. Aber definitiv ist es ein Thema Diskriminierung oder auch gleichermaßen äh, hatten es auch, glaube ich, gestern schon bei Alina das Thema mit der Diskriminierung im Sinne von äh, ist er denn schon wieder betrunken? Und mhm. äh, da muss man einfach auch als Familie ein Stück weit erfinderisch sein. Äh, zu erklären, es ist eine Krankheit. Manche sagen dann ist, aber den Namen Huntington nicht, möchten nicht, dass danach gegoogelt wird, weil sobald ich einmal das Wort Huntington in den Mund genommen habe, dann kann ich ja gleich anhand der Familien äh, des, des Stammbaums nachziehen, nachzählen. Okay, Vater, Opa, mh, Okay, dann aber dann doch der Onkel und die Tante und die Cousine doch eigentlich auch. Und schon weiß ich über ganz viele Leute, oder zumindest kann Rückschlüsse ziehen, ob die stimmen oder nicht. Weiß man ja nicht automatisch. Aber ich kann diese Verbindung herstellen und deshalb ist es auch so, dass sie nicht nach außen gehen, die handhinkenden Familien, um auch ihre Geschwister oder anderen Verwandten zu schützen, damit die nicht benachteiligt werden. Und das ist wirklich eine schwere Situation für uns, wo wir doch so selten sind und auf uns aufmerksam machen wollen und auf uns, auf, über uns aufklären wollen, diejenigen zu finden, die bereit sind, in die Öffentlichkeit zu gehen. Zum Glück gibt es welche, wie Alina und andere, die diesen Schritt gehen und ähm, die wir dann auch super gerne unterstützen dabei, mit solchen Aktivitäten ähm, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber, oder auch umgekehrt, wir bekommen viele Anfragen von, von Presse oder TV, die wollen Dokumentationen über Handhinken machen. Ähm, dann diese Anfrage zu stellen, ähm, geben wir gerne weiter, gucken nach Protagonisten und klären die dann auch gleichermaßen auf. Ähm, wenn es jetzt ein Zeitungsartikel ist, dass man irgendwie so fotografiert wird, dass man nicht wirklich sichtbar ist, dass man Namen verändert, Orte verändert, wenn man das einfach nicht möchte. Dass man so Mittelwege findet, in die Öffentlichkeit gehen und sich zu schützen, ähm, da, da gibt es Möglichkeiten, das sind auch kreativ, da haben wir auch schon gute Lösungen gefunden. Ja. Für alle die, die jetzt zugucken und vielleicht nicht die Folge von gestern oder vorgestern gesehen haben. Also ein Symptom beispielsweise, deswegen hat man früher auch Weiztanz äh, gesagt und spricht von Chorea, wie Choreografie, also vom Tanzen, ähm, weil äh, Huntington-Erkrankte mitunter so Zuckungen ähm, als Symptom haben oder es so ein bisschen wirkt, äh, als könnten sie vielleicht betrunken sein. Deswegen ist das natürlich nochmal ganz anders, als wenn ein Mensch beispielsweise äh, dement ist, dem man das nicht unbedingt einfach so ansehen kann, ist das bei der huntington krankheit doch auch was von außerhalb ersichtliches teils. Ähm, jetzt schreiben sie auf der, äh, schreibst du auf der Website oder du ja, als Verein, ähm, weglaufen äh, kann man nicht vor der Zukunft und leider auch nicht vor der Erkrankung wie der huntington krankheit ähm, Das finde ich sehr stark, also ist ein wichtiger Ausspruch. Ähm, jetzt ist es so, Trotzdem ist die Krankheit unheilbar. Was können Sie denn den Leuten mitgeben Oder was kannst du den Leuten mitgeben? Also zum einen, ich kann jeden verstehen, der nicht in der Lage ist, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, der auch nicht bereit ist, in eine Selbsthilfe zu gehen und den Kontakt zu suchen, weil die Konfrontation ist enorm. Und ähm, das, das ist kein leichter Schritt. Das ist auch nicht was für jeden, ganz bestimmt nicht. Ähm, dennoch kann ich jeden nur einladen und ermutigen, kommt zu uns, wir sind viele nette Menschen, wir tun keinem was. Ähm, wir haben ganz viel Wissen, Informationen, ähm, für alle ein offenes Herz und äh, teilen, das, teilen unsere Erfahrungen gerne. Und einfach dann zu erleben, zu spüren, wie die Gemeinschaft einen auffängt, wie, wie sie für einen da ist, wie sie auch durch andere wiederum weiter wächst. Ähm, dieses Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und Teil der Gemeinschaft zu sein, auch was dazu beizutragen, ganz neue Dinge, ganz neue Wege zu gehen, sei das heißt, es wie Aktionen, die wir aktuell machen, unserer Beleuchtung in kleinen Dingen was zu tun und einfach mitzumachen. Und da, oder auch jemand, der besondere Talente hat, darf sich auch gerne in unserem Verein melden und Beiträge leisten, das heißt, ich bin ein guter Fotograf, ich fotografiere Beleuchtung, liebe, lieben gerne, da haben wir, finden wir bestimmt, Tätigkeitsfelder für jeden Einzelnen, und ich sage, ich verstehe jeden, ähm, für den Verleugnen, Wegschauen, Kopf in den Sand der richtige Weg ist, vielleicht eine Weile lang, ähm, aber eines Tages wird, wird, das, wird das nicht helfen. Und da ist ein offener Umgang, eine aktive Bewältigung der Krankheit und ein Austausch mit, mit Gleichgesinnten äh, ist sehr, sehr wertvoll. Und ich kann nur jeden einladen, komm vorbei. Um, unser DZNE-Forscher, äh, Dr. Patrick Weidt, äh, aber auch der Professor Ludolf aus Ulm, auf dem DZNE oder wie vorgestern äh, mit Professor Landwehrmeier, äh, mit dem wir gesprochen haben, alle drei sind im wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Huntington Hilfe. Wie ist denn die Nähe zur Forschung oder was, ähm, ja, was wird da gemacht? Also Da sind wir mega glücklich drüber, über die Situation, die wir da haben. Ich habe es anfänglich schon mal gesagt, die Huntington Hilfe wurde auch schon von Medizinern, von Familien gemeinsam gegründet. Auch das ist in den USA schon passiert. Das ist ein globaler Effekt, dass Selbsthilfe und Forschung Wissenschaft sehr, sehr eng beieinander sind. Dass wir als Huntington Hilfe oder wenn, wir, ja, wenn, wenn Forscher Kongresse stattfinden, dass wir auch bei denen an den Kongressen teilnehmen. Das ist ein wunderbares Miteinander, füreinander und wir können auch nicht ohne einander von daher sind wir froh, sehr froh, über diesen wissenschaftlichen Beirat die Expertise an unserer Seite zu wissen. Wir machen regelmäßig Online-Seminare oder Vorträge, sei es regional wie auch bundesweit, dass dann aus Neuigkeiten aus der Forschung berichtet wird. Und das ist wirklich schön zu sehen, wenn ich sage, es gibt ein aktuelles Thema und ich frage an, können wir ein Seminar machen am kommenden Wochenende und sofort ohne große Zicken kommt jemand und und macht dieses Online-Seminar, bereitet das vor, macht es auch ja die in, seiner, in ihrer Freizeit. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Wir haben darüber hinaus in Richtung Forschung, gibt ja für unsere Mitglieder den Handtinken-Kurier, unsere Vereinszeitschrift, die quartalsweise erscheint. Auch da haben wir das sogenannte Telegramm der Wissenschaft. Da wird dann auch von unserem wissenschaftlichen Redakteur aufgezählt, welche Studien laufen aktuell und welche suchen wo, welche äh, Freiwilligen, die mitmachen, um sich da im in Zentrum informieren zu lassen, mitzumachen. Und da sind wir als auch als Huntington Hilfe immer wieder dabei, um aufzuklären. Wir, wir drängen niemanden zur Forschung in keiner Weise. Ähm, wir freuen uns, wenn Leute bereit sind, diese, diese Helden zu werden, ähm, neue unerprobte Medikamente zum ersten Mal an sich ausprobieren zu lassen. Ähm, aber wie gesagt, wir würden es niemandem im dazu drängen, wir klären auf ähm, und stehen da auch bei, bei Rat und mit Rat und Tat zur Seite. Und das ist wirklich, wirklich schön, ähm, dass wir diese enge Verzahnung zur Forschung haben. Und auch darüber hinaus zu forschen, Wir sind ja auch in Kontakt mit, äh, mit Pharmaunternehmen, also nicht nur den Forschern selber, sondern auch mit Unternehmen, ähm, die inzwischen auch auf uns als Deutsche hunting Hilfe zukommen und uns anfragen, ähm, erklären, was ihre Projekte sind, was sie in Deutschland machen und äh, mit uns, so mit, mit Advisory Boards, mit uns in Kontakt treten oder auch gemeinsame Projekte seitens der Forschung, äh, seitens der Pharmaunternehmen angehen. Und auch da freuen wir uns auch wirklich über ein gutes, gutes Miteinander dass solche, solche Dinge möglich sind. Also die Verzahnung mit der Forschung ist sehr gut und darüber sind wir sehr, sehr froh. Das gibt uns Mut, auch immer wieder die frischsten Informationen zu haben und auch zu sehen, wie viele Menschen für Huntington aktiv sind, wie viele Forscher es gibt, die weltweit äh, sich engagieren, sich einsetzen. Da gibt es die großen Kongresse, die internationalen, wo dann auch wirklich äh, die Familien mit dabei sind. Und äh, das wäre um den Forschern wiederum sehr motiviert äh, zu wissen, für wen sie das denn tun, deren Geschichten zu hören. Und ähm, wir haben eine Plattform, wo man die Forschungsergebnisse nachlesen kann, in Leinsprache, das nennt sich HDBus. Ähm, da werden in Leinsprache werden die Forschungsergebnisse aufbereitet und das ähm, unterstützen wir auch wiederum bei Deutsch-Hunting-Hilfe, dass, das, dass es übersetzt wird, dass es auf Deutsch verfügbar ist, damit das jeder nachlesen kann. Es ist uns ganz wichtig, dass die Leute gut informiert sind, was in der Forschung passiert. Ja. und wir haben gestern ja von äh, Alina nochmal gehört, sie hat sich sehr für die Huntington-Ambulanz ausgesprochen. Da haben wir eine mit Patrick Weid hier in äh, Bonn vom DZNE und in Ulm bei Professor Ludolf und äh, Professor Landwehrmeier. Ähm, wie ist da die Erfahrung? Ähm, was sollen denn die Betroffenen machen, also wenn also, sie die Diagnose haben? Ganz klar, also das ist einer unserer ersten Tipps. Ähm, schauen Sie bitte mal nach. Oder wir geben die Deutschlandkarte den Link weiter, wo ist denn das nächstgelegene Huntington-Zentrum? Weil da sind die Experten, da nimmt man sich richtig viel Zeit für eine gute Aufklärung, Beratung, medikamentöse Einstellungen, auch Punkt schon Richtung Reha-Maßnahmen, alles, was, was so möglich denkbar ist. Man wird auch in Huntington-Zentrum, über Forschung gesprochen, wird dort aufgeklärt, welche Möglichkeit man hat, sich an der Forschung zu beteiligen, sei es die weltweite Beobachtungsstudie in Rollage, an der jeder aus einer Huntington-Familie teilnehmen kann, oder darüber hinaus wirklich bis hin zur Medikamentenerprobung. All das erfährt man in einem Huntington-Zentrum. Ähm, manch anderes Huntington Zentrum hat darüber hinaus vielleicht einen Sozialarbeiter, der einen unterstützen kann mit, mit, mit, mit, mit Antragstellungen. Oder ähm, es gibt Logopäden, die einen unterstützen mit einer, mit einer Schluckanalyse. Da gibt es verschiedene Disziplinen in Huntington Zentren, das ist auch in den Seiten immer erklärt, was sie machen, was sie nicht machen. Eine Ernährungsberatung hat ja auch nicht jeder. Wir würden uns mehr wünschen, dass das flächendeckend so ist, dass man es zwar überall und in, in den kürzesten Wegen zu dem Hunting-Zentrum kommt, aber auch wer den weiteren Weg in der Lage ist, ihn anzugehen, macht das und ist damit immer wieder gut beraten, zu den Hunting-Zentren einfach zu gehen, weil da sind die Experten und die kennen sich am besten aus. Die äh, Forschung, äh, du hast es ja gerade schon gesagt, da wird ja eifrig gearbeitet, aber das ist natürlich immer ein Blick in die Zukunft, wie könnte man denn im Hier und Jetzt auch äh, mit dem Wissen, dass es noch unheilbar ist, wie könnte man jetzt mehr für Betroffene tun? Also was müsste passieren? Also ich habe gerade einen Punkt schon angesprochen, also die, die medizinische Versorgung, sei es regional, durch Hausärzte, Neurologen, ist zum Teil minderwertig, ähm, weil die Ärzte nicht das aktuelle Wissen haben und nicht, nicht vermitteln. Ähm, das ist für uns ein großer Punkt, dass die Ärzte einfach besseres Wissen haben, oder die Offenheit auch haben zu sagen, ich bin nicht der Experte, aber ich kenne, ich kenne jemanden, der, der weiß, wo ein Hunting zentrum ist. Da kannst du dich informieren, geh bitte dahin. Also da fängt schon an in der, in der medizinischen Versorgung. Die Handeling-Zentren, die sollten wirklich regional überall verfügbar sein und nach besten Möglichkeit all diese Disziplinen aufzeigen, damit die Hunting Familie einfach bestmöglich unterstützt. Es kann auch nur psychologische Unterstützung geben. Das wäre wirklich, das wäre wirklich ein Raum, wenn es diese, diese Art von Unterstützung gibt. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist ähm, ja eine finanzielle Unterstützung, oder jemanden so eine Art Lotsen zu haben. Das wäre toll, der einen einfach mal ja, sagt, welche Möglichkeiten man hat. Also wir als Hunting-Hilfe können, können, können die Einzelfälle natürlich betreuen, aber wenn wir alle 10.000, 40.000 mal gefunden haben, ähm, dann wird es auch für uns schwierig darzustellen. Einfach einen Hunting-Lotsen zu haben. Jemanden, der weiß, ähm, welche, welche finanziellen Anträge, Möglichkeiten ich wo wie habe, der aber dann mit unserem Wissen, wir haben ja auch schon zum Teil Formulierungshilfen da, dass einfach den Familien wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht, dass alles nochmal unterstützt bei der Antragstellung und dass die Familien wirklich das auch bekommen, was sie was sie benötigen, der so ein Stück weit die Arbeit abnimmt, diesen Papierkram, den vielleicht ein Angehöriger heute hat und gar nicht so, so stemmen kann, weil er einfach nicht der Experte in solchen Dingen ist und allein schon mit seiner Situation den Erkrankten genügend andere Aufgaben hat, um die er sich besser kümmern kann. Also, so, so, eine Art Lotsensystem, das wäre toll. Ähm, was auch den Familien wirklich helfen würde, ist das Thema mit der, dass es, die Krankheit bekannter ist. Ähm, mhm. Dass man nicht diskriminiert wird, als Betroffener angesehen, als Betrunkener angesehen wird, Entschuldige. Ähm, und dass man, dass man das bekannt wird, einfach, dass man weiß, es gibt die Krankheiten, es ist schwer. Und auch, was das für die Familien bedeutet, weil zum Teil sind die Familien wirklich isoliert und die Erkrankten, das soziale Umfeld zieht sich zurück, sind, ähm, die Kontakte lassen, nach, ne? weil auch die, die Familie, die Freunde oder der, der Bekanntenkreis auch überfordert ist und mit der Situation nicht umgehen kann. Dabei sind die so wichtig, wenn man Nachbarn eine Zeit hat, eine Stunde mit dem Erkrankten verbringen, damit der Angehörige mal rausgehen kann. Das ist so wichtig. Aber das ist leider das, das Gegenteil ist der Fall. Und von daher ist Aufklärung so wichtig und zu zeigen, es gibt, es gibt die Möglichkeit, es gibt das Wissen, es gibt die Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann und auch für nach nach außen an die Gesellschaft. Es gibt uns auch, vergesst uns nicht und bitte nicht jeden, der, der torkelt, der nicht richtig laufen und sprechen kann, der eine neurologische Störung hat, nicht als betrunken anzusehen. Das wird uns schon sehr helfen. An dieser Stelle würde ich vielleicht einmal kurz zu den Leuten sprechen, die uns gerade zugucken. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen. Wir können am Ende ein paar davon gerne beantworten, wenn die Möglichkeit noch besteht und äh, schreibt einfach rein, wir, wir schauen dann da nochmal drüber. Genau, was mir auch aufgefallen ist ähm, beim Durchschauen der äh, Webseite, dass ja doch sehr viele sehr äh, pragmatische Sachen dahinter stehen, also wie du ja gerade auch schon angesprochen hast, also sehr viele Flyer zum Thema, wie man irgendwelche Hilfen beantragt, also das sind ja Sachen, da hätte ich jetzt von außen äh, gar nicht dran gedacht, wie gestern auch die Frage aufkam, Bei Alina hat sie eine Pflegeversicherung abgeschlossen, bevor sie diesen Test gemacht hat. Also das sind ja Sachen, die würde man wahrscheinlich von vornherein erstmal gar nicht unbedingt auf dem Schirm haben, dass man sowas in Erwägung ziehen würde. Ähm, sie hat auch erzählt, bevor sie sich hat testen lassen, dass sie dann in, äh, in psychischer Beratung auch war. Wie läuft denn sowas ab? Also ist das was, was dann auch von der Huntington-Hilfe dann angeraten wird oder wie, wie kommt man dann dazu? Oder muss das Eigeninitiative sein oder kommt der Arzt um die Ecke? Also zum einen die genetische Untersuchung bei der Huntington-Krankheit ist durch eine Richtlinie geregelt, wie das funktionieren soll dass es mehrere Beratungsgespräche gibt, dass man sich vorher über Versicherungen Gedanken macht, bevor man zum ersten Termin geht, dass man jemanden mitnimmt, zu Ergebnis bekannt gehabt, dass man Wartezeiten hat zwischen den Terminen, dass man gut aufgeklärt wird. All das ist geregelt in dieser Richtlinie, die eine Richtlinie ist, also nicht gesetzlich. Das heißt, es gibt viele, die es anders machen, was im Einzelfall auch gut sein kann, dass man nicht so lange Wartezeiten hat. Aber da nehmen wir auch wahr, dass die Praxis eine andere ist, wie es gelebt wird. Zum Beispiel wenn wir dann mitbekommen, dass, nee, es das ist nicht der Fall, dass Leute das Ergebnis nach Hause geschickt bekommen. So krasse Fälle gibt es jetzt nicht. Aber einfach, dass die Beratung nicht gut ist, die Aufklärung nicht gut ist, die Leute am Ende gar nicht wissen, jetzt habe ich einen CAG-Wert bekommen und was heißt das jetzt für mich? Dann sage ich, da hat die Beratung nicht funktioniert. Da haben wir als Deutsche Handlingen Hilfe auch gemeinsam mit dem, unser, unser wissenschaftlicher Beirat, oder haben wir haben auch Huntington-Konsortium, die haben sogenannte Empfehlungen ausgesprochen, wie der Gentest ablaufen soll und dass wir auch auf die Einhaltung der Richtlinie hinwirken, dafür uns aussprechen, auch wenn es für ein Einzelnen wirklich hart ist, ich muss jetzt warten, ich werde gezwungen zu warten, sagen wir rückblicken, die Wartezeit war gut, um, um sich wirklich nochmal zu festigen und den Schluss wirklich treffen zu wollen für sich selber, ich will mein Gentestergebnis wissen. Was wir da haben, sind auch so nochmal so Hinweise, mal so Hinweise. So ein, wie läuft denn der Gentest ab, gerade noch mal in einfachen Worten, so eine kleine Checkliste haben wir da. Auch das, was ich damals auch für meine Gätschundersuchung damals sehr sehr hilfreich fand, das ist eine Unterlage, die jetzt ich Denkanstöße. Was bedeutet das ein oder andere Ergebnis denn für mich? Wie wird sich denn mein Leben verändern und wie werde ich denn dann weiterleben? Also ich, bin, ich bin ja noch immer der gleiche wie immer gesunde Mensch, die ich am Tag vor der Ergebnis war. Ich habe nur ein Wissen um meine Zukunft, das andere Menschen nicht haben. Ich weiß, dass die Krankheit wird ausbrechen. Ich weiß nicht, wann sie ausbrechen wird. Ich weiß nicht, wie sie ausbrechen wird. Aber mit diesem Wissen, wie kann ich denn damit weiterleben? Wie verändert sich denn, ja, mein Verhältnis zu meinem Partner, zu was mache ich mit meiner Arbeit, meiner Lebensplanung? Da gibt es solche Dinge an Schlöße, die habe ich damals für mich selber auch durchge durchdacht. Und, äh, und einfach auch mein, meine, meine, Entscheidung auch zu festigen, auch zu wissen, nee, ich bin noch nicht so weit. Ich, ich, ähm, ich kann die Zahnpasta, geht nur einmal aus der Tube raus, die geht nicht wieder zurück. Ich kann das jetzt nicht machen, den Umschlag kann ich nie wieder verschließen, wenn er mal offen war. Ich bin jetzt nicht bereit, mein Testergebnis zu erfahren. Ich mache es in ein paar X Jahren oder dann, wenn ich einfach so weit bin. Und da haben wir jede Menge Informationen und was wir ganz vielen, oft den jungen Leuten einfach raten und wie auch alten Menschen, wenn sie den, den Schritt wagen, zur nächsten Untersuchung zu gehen, rede mit, rede mit, mit Gleichgesinnten. Mit denen, die sich entschieden haben, ich will es nicht wissen, mit denen, die es gemacht haben, die negativ waren, die, die positiv waren. Ein Punkt, den ich selber nicht bedacht hatte. Bei der Huntington-Erkrankung gibt es ja so eine sogenannte Grauzone. Dieser, dieser Bereich von 36 bis 39 cag's, wo man es eventuell bekommen könnte. Mhm. Und das ist für mich, das wusste ich damals nicht, ähm, ähm, wenn das rauskommen würde, dann bin ich so schlau wie vorher. Äh, entweder ich bekomme es in meinen Lebzeiten oder ich bekomme es nicht. Das wäre eine Variante gewesen, mit der hätte ich persönlich nicht umgehen können, wenn ich wusste, es könnte in der Graubereich rauskommen hätte ich es für mich eher entschieden, ich will das nicht wissen. Ich will wissen ja oder nein, hopp oder top, aber nicht, dass die Münze nicht auf der einen oder anderen Seite liegen bleibt, sondern auf dem Rand stehen bleibt. Das brauche ich nicht. Ja, ähm, ja vor allen Dingen, so wie Sie ich zitiere das nochmal, das Weglaufen kann man nicht vor der Zukunft und auch nicht vor der Erkrankung. Und äh, in dem Flyer schreibt ihr dann auch noch äh, von verschiedenen Phasen, die man da so durchlebt, ähm, wie ist denn die Erfahrung? Kann man da den Leuten Mut machen, dass man das auch schafft? Weil das ist natürlich ein, ein Spruch, also weglaufen kann man nicht von der Zukunft. Da muss man schon ein paar Phasen vielleicht hinter sich haben, um das dann so anzunehmen, dann für sich. Also wie, wie ist da so der typische Werdegang eines Huntington-Erkrankten, der vielleicht erstmals in der Huntington-Hilfe auftritt? Also wenn er schon bei uns aufgeschlagen ist, dann hat er ja schon die erste große und größte Hürde okay. vermutlich genommen. Es ähm, fängt ja eher schon damit an, dass er auch zur Krankheit, die Krankheitsverleugnung gehört, die nicht einsichtbar Einsicht der Krankheit. Ähm, das ist eher was, wo Familien drunter leiden oder das mit, mit erleben, dass der Betroffene, man könnte doch so viel machen, man könnte mit, mit, mit Medikamenten ähm, demjenigen ja helfen, aber er will das einfach nicht oder auch ähm, andere Dinge zu tun. Ähm, ja, also wer, wer mal bei uns war, der ist schon ein Stück weit offen für diesen Prozess, für diesen Schritt. Ähm, aber natürlich, jeder, jeder hat seinen Umgang mit der Erkrankung, da kann man auch jetzt nichts überstülpen. Ähm, wir können nur aus anderen Geschichten ähm, den Leuten Mut machen, wie es bei anderen gelaufen ist, zu zeigen, dass was du gerade durchmachst, das haben andere auch schon gemacht, durchgemacht. Und das ist ähm, wir, wir sind an deiner Seite und wenn du auch heute sagst, heute habe ich jetzt mal genug gehört und gesehen, das reicht mir jetzt erstmal. ich bin jetzt mal wieder abgetaucht, das kommt sehr häufig vor und wer dann in ein paar X Jahren wieder auftaucht, ist wieder herzlich willkommen bei uns und bekommt dann die gleiche Herzlichkeit entgegengeströmt und kann dann einfach auch die, die, die, die dann Fragen stellen und dann ja für uns, wie sagt man, ja mit uns in den Weg gehen, wir, werden, wir begleiten gerne. Jetzt haben wir zwei Fragen, würde ich okay. mal hier pro äh, Forma mhm. einfach mal äh, stellen. Da schreibt äh, Saro, 86621, hallo, ist es sinnvoll, zu einem Neuropsychologen zu gehen? Ganz bestimmt. Also wir haben viele Familie, viele Betroffene, ähm, die die psychologische Unterstützung brauchen. Jemand, der sich gut auskennt, ähm, ist schwer zu finden, mit handelnden Erfahrungen zu haben. Ähm, wir haben. Wir haben ein bisschen Infomaterial, also gerade in Richtung dieser Denkanstöße auch. Wenn jemand sagt, ich bin auf einer Suche nach einem Psychologen, und ähm, ich habe zwar keinen mit Handtinken Erfahrung, aber einen, der für Huntington offen ist. Auch für den ähm, können wir dann auch was mit, mitbieten und sagen, ähm, probiert es mal über diesen Weg, wenn jemand die, die Offenheit hat, zum Psychologen zu gehen und ein Psychologe der offen ist für Handlinken, das kann gut funktionieren. Mit einer Erwartungshaltung loszieht, ich brauche den Psychologen, der schon x Handtinken-Patienten betreut hat, das wird nicht funktionieren aufgrund der Seltenheit der Erkrankung. Aber jemand, der für eine psychologische Beratung, eine Beratung offen ist, auf alle Fälle. Genau, da geht eigentlich die Jess Mim 2021 in dieselbe Richtung. Sie fragt, gibt es auch Psychotherapeuten, die sich mit Huntington auskennen? Äh, gut, jetzt äh, sagst du natürlich, da gibt es äh, wahrscheinlich nicht so viele, die generell sich mit Huntington auskennen. Aber wahrscheinlich wird ja auch in der Ambulanz so sein, dass man vielleicht da Ansprechpartner nachfindet. Die werden ja wahrscheinlich auch die Leute vermitteln oder wie ist das? Ja, zum einen, genau, die können aus, aus ihrem Einzugsgebiet schon was vermitteln. Ansonsten haben wir ja auch diese Datenbank. Wir können nachgucken, wir können in den regionalen Gruppen nachfragen, welche, welche Kontakte denn da bestehen, wer schon mal wo gewesen ist, weil wo, wo Erfahrung da ist. Diese, diese Kontakte geben wir dann auf alle Fälle gerne weiter. Ja, das halte ich wahrscheinlich auch für sinnvoll, weil äh, der äh, Therapeut muss sich natürlich auch ein Bild machen können, was die Krankheit ist, um da mitfühlen zu können und ja, auch okay. die richtigen Tipps zu geben. Super, dann danke ich dir recht herzlich für das äh, offene Gespräch und die Einblicke in, äh, ja, in die Welt der Erkrankten und Betroffenen und der Familien. Und äh, alle anderen Sachen, alle Fragen, die jetzt noch reintropfen, äh, gerne auch nochmal an uns schicken oder an die Deutsche Huntington Hilfe, die beantworten wir natürlich super gerne. Und wir hoffen, dass wir ein Stück weit äh, mit unserer kleinen Themenwoche auch dazu beitragen konnten, dass wir Awareness geschafft haben, geschaffen haben durch unseren äh, Huntington Awareness Monat, an dem wir auch teilgenommen haben. Und ja, wir forschen, wir haben es ja auch schon gesagt, wir haben mit Dr. Landwehr, Professor Landwehr mal auch darüber gesprochen, der auch nochmal mit der Generation HD1-Studie äh, was gesagt hat, da nickt Michaela schon direkt, die bestimmt ein Riesenthema auch innerhalb der Selbsthilfegruppe ist, der aber zum Glück äh, uns so ein bisschen positiv gestimmt hat, der gesagt hat: zwar sind die Ergebnisse nicht die gewünschten gewesen, aber äh, trotzdem heißt das nicht, dass die Studie gescheitert ist, weil man doch doch daraus wertvolle äh, Dinge rausziehen kann, dass man positiv in die Zukunft schauen kann. Auch fand ich, Alina, und äh, deine Worte auch sehr positiv gestimmt, dass man nicht den Kopf in den Sand äh, stecken sollte, sondern sich vielleicht mit anderen zusammentut, auch wie bei euch in der Hand das Hilfe, dass der Fall ist. um nach vorne zu gucken und natürlich so, wie wir es hier von unserer Seite tun, weiter zu forschen, dass wir Therapien und äh, Medikamente vielleicht für die Zukunft hinkriegen. Dann vielen Dank an alle, die zugeguckt haben. Vielen Dank an Michaela, vielen Dank an Alina und Professor. Ja, auch Danke Professor. Für, dass wir das hier machen durften mit dir zusammen. Und wie die Einladung steht, keiner ist alleine, kommt auf uns zu. Es gibt ganz viel Wissen und Informationen und wir haben ein offenes Ohr und ein offenes Herzen. Also, Sehr gut. Dankeschön. Ein super Schlusswort. Alles Gute. Tschüss. Und danke fürs Kommen. Dank auch tschüss. Tschüss.